Diese Klausur beschäftigt sich mit Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz, mit der Frage der Rente, im Übrigen auch mit der inneren Sicherheit, über die Frage ähm, der Migrationspolitik weit hinaus.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 Wir hatten ein Gespräch mit dem japanischen Außenminister Kono und ähm, hat äh, vorgeschlagen, dass wir uns mal intensiv darüber unterhalten, ob wir mit äh, Japan, Europa, Vereinigte Staaten gemeinsame äh, Projekte entwickeln können. Professor schmidt hat uns sehr deutlich gesagt, dass wir sehr viele Stärken haben in Europa beim Thema künstliche Intelligenz. Aber diese Stärken müssen wir auch nutzen. Und dafür gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen, jetzt in dieser Legislaturperiode. Und da haben wir mit dem Koalitionsvertrag gut vorgelegt. Das gilt es jetzt umzusetzen. Das war eine ausgesprochen gute. Klausur, Eine Klausur, bei der wir deutlich gezeigt haben, dass wir größtes Interesse haben, gemeinsam äh, die anstehenden Fragen äh, in dieser Wahlperiode auch zu lösen oder Dinge auf den Weg zu bringen. Ja, dazu kann man sagen, es war eine Klausurtagen, in der die Freude darüber zu spüren war, dass wir eine so starke Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU sind.